Was wünschen Sie sich im Bereich der Behindertenpolitik von der nächsten Bundesregierung? Dass wir noch konsequenter Barrieren abbauen. Ich finde, das ist schon ganz gut gelungen im öffentlichen Bereich, also wenn man ins Rathaus geht, beispielsweise Gebärdensprache braucht oder einen Bescheid in bereit will. Aber gerade im Bereich der privaten Anbieter von Produkten und Dienstleistungen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, da müssen wir wirklich besser werden. Und das beginnt jetzt so langsam durch die Umsetzung einer EU-Richtlinie, eben der European Accessibility Act, aber ich wünsche mir einfach, dass wir die Angst verlieren auf politischer Ebene, dass wir so tun, als wäre es der Untergang des Abendlandes, wenn man jetzt tatsächlich Unternehmen und Dienstleister zur Barrierefreiheit verpflichtet. Das wird nicht passieren, der Untergang des Abendlandes, sondern es wird unser Land stärker machen. Das wird uns wirklich das Land besser und innovativer und zukunftssicherer machen. Denn Menschen mit Behinderung leben selbstverständlich auch im privaten Bereich. Die wollen ins Kino, die wollen ins Restaurant, die wollen im Internet surfen und zwar ohne Behinderungen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig für die nächste Legislatur. Also es muss wahnsinnig viel angepackt werden. So ist immer noch das Thema Barrierefreiheit ein ganz, ganz großes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 die kommende Regierung müsste die Nachteile, die bestehen, die seit langem bestehen oder die durch Corona noch verschärft worden sind, beseitigen. Sie müsste beispielsweise bei der Pflege eine echte Reform durchführen. Sie müsste dafür sorgen, dass spürbare Entlastungen und spürbare Verbesserungen für die Menschen mit häuslicher Pflege ne, beschlossen werden. Sie müsste dafür sorgen, dass es Entlastungsangebote gibt, zusätzlich zukünftig, damit nicht die Situation wieder passiert, wie wir sie zurzeit haben. Und im Arbeitsmarkt müsste die Ausgleichsabgabe endlich spürbar angehoben werden, damit die Betriebe, die niemanden beschäftigen mit Behinderungen, obwohl es die gesetzlichen Bestimmungen gibt, damit die dann endlich dazu kommen, nicht nur aus der Portokasse diese Ausgleichsabgabe zu bezahlen, sondern es spüren, wenn sie diese Ausgleichsabgabe bezahlen müssen. Es müssen gezielte Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote über das bisher übliche Maß hinaus für schwerbehinderte Menschen geschaffen werden, damit diese Menschen, die häufig hochqualifiziert sind, die häufig besser qualifiziert sind im Vergleich zu den nicht behinderten Arbeitslosen, dass die dann auch eine Chance bekommen auf dem Arbeitsmarkt. Und man müsste ein Beschäftigungsprogramm auflegen nach Corona, damit man die Versäumnisse der vergangenen 24 Monate, wir sind aber noch nicht durch mit Corona, die Versäumnisse der letzten Monate, wieder wettgemacht werden, damit ne, die Menschen mit einer Benachteiligung, mit einer Behinderung auf dem Arbeitsmarkt auch eine reelle Chance behalten.